Eine Lüge muss öfter wiederholt werden, als die Wahrheit, damit man sie glaubt. Ich habe die ganze Zeit nach dir gesucht. Sag mir, was du weißt. Entschuldigung, das... wo ist das Problem? Hat, nehmen Sie die Hände weg. Worum geht es bei diesem Spiel? hilft hältst das für ein Spiel? Was willst du von mir?